Moin, mal ein nüchterner Bericht. Dieses Video von gestern, der Merkur hat es berichtet, Corona in Bayern, Dr. Pörner, so verspielt man Vertrauen. Das ging ganz schön los, das wurde stark beachtet, aber weshalb habe ich den blauen Rahmen gewählt? Im Moment auch dafür, dass ihr sehen könnt. Ich verlinke euch nochmal zu diesem Video, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und die andere Seite ist, ich möchte euch ganz neutral von etwas noch anderem berichten, was heute passiert ist. Ähm, dieses Video übrigens, das wurde von YouTube eingestuft, äh, ich hätte keine Angaben gemacht, obwohl ich sogar Mathe- und Physikvideos sicherheitshalber auf heikle Themen und so äh, einstufen lassen möchte. Einstufungen von YouTube, Fokus auf Unfällen, Streichen oder Stuntszenen, die ein Gesundheitsrisiko darstellen, zum Beispiel das Verzehren ungenießbarer Getränke oder Speise oder die The The Thematisierung angesagter Videos, die diese Art von Inhalten zeigen. Wohlgemerkt, dieses Video wurde so eingestuft. Naja, so, dann hatte ich per Mail einen Tipp bekommen und zwar... Heute in der Welt 1047 Söder hat die höchsten Todesraten zu verantworten, sagt Kubitzki. Ähm, das steckt in einer Bezahlschranke. Ich habe kurz mal geguckt und wenn man diese Schlagzeile eingibt, findet man zum Beispiel auch auf MSM. <lacht> MSN, Microsoft Network, äh, den gesamten Artikel. Und ich lese ihn euch gar nicht vor, ich verlinke den euch. Den könnt ihr euch selber angucken. Es ist eigentlich ein Spiel der Politik, ein Hin und Her. Ähm, die Welt hat Herrn Kubicki was gefragt und äh, der hat dies gesagt und der hat das gesagt und so weiter. Und Kubicki nimmt dazu Stellung. Weshalb sage ich nicht Kubicki? Ganz einfach, äh, weil er wahrscheinlich polnisch stammig, ja, Abstammung, äh, polnische Abstammung ist und da ist es nun mal kein... Naja, da wird es anders ausgesprochen und deswegen spreche ich ihn auch so aus. Nur eben sein Satz, der fiel mir dabei auf und zwar die Welt fragt, fühlen Sie sich durch das Gutachten der wissenschaftlichen Dienste auch in Ihrer Privatfehde mit Herrn Söder bestärkt? Ach, Gubitz sagt, das ist keine Privatfehde, ich habe Verständnis dafür dass der bayerische Ministerpräsident immer sehr breitbeinig auftreten will. Nur kann er nicht nachweisen, dass er mit seinen Maßnahmen das Infektionsgeschehen besser im Griff hat als andere. Bei Infektion, da kriege ich doch wirklich wieder ein Räuspern im Hals. Was heißt Infektion, das habe ich hier nochmal verlinkt und andere Fremdwörter kann man sich dann auch noch angucken dazu. Also Infektion, naja. Nur kann er nicht nachweisen, dass er mit seinen Maßnahmen das Infektionsgeschehen besser im Griff hat als andere. Im Gegenteil, ein Ministerpräsident, der die höchsten Infektionszahlen und die höchsten Todesraten zu verantworten hat, sollte anderen keine Ratschläge erteilen. Das äh, geht dann wieder auf die eigentliche Überschrift des Artikels. Zurück. Also wie kommt man mit dem Handy in die Videobeschreibung, um sich dieses äh, Polit-Spektakel mal durchlesen zu können? Da, wer es nicht weiß, das wird am Tag drei, 400 Mal mittlerweile wieder aufgerufen. Hier ist ein Link, eine kleine Anleitung, wie komme ich mit dem Handy in die Videobeschreibung und hier ist der Link zu dem Video, wo man dann kommentieren kann. Ich wünsche euch einen schönen Tag und macht was, aber macht es wirklich und dann gut. Ne? Tschüss, tschüss.